Das Statistische Bundesamt weist einen durchschnittlichen Verdienstunterschied von Frauen und Männern in der Gesamtwirtschaft von 21 Prozent aus. Allerdings erklären sich diese Verdienstunterschiede fast vollständig durch erwerbsbiografische und berufsbezogene Merkmale. Dazu zählen insbesondere die Branchenzugehörigkeit des Arbeitsplatzes, die Größe des Arbeitgebers, die Anzahl der Beschäftigten, sowie die Teilzeitbeschäftigung und die Erwerbserfahrung. Wenn man all diese Faktoren berücksichtigt, dann schrumpft der Verdienstunterschied in der Gesamtwirtschaft auf 3,8 Prozent. Er würde eigentlich noch niedriger liegen, wenn man all die Faktoren berücksichtigen könnte, die ebenfalls einen Einfluss auf die Lohnhöhe haben. Das heißt, es gibt keinerlei Anhaltspunkte für eine unsachgemäße Ungleichbehandlung von Frauen und Männern durch die Unternehmen oder die Tarifvertragsparteien und damit keinen hinreichenden Grund oder Anlass für ein Lohngerechtigkeitsgesetz.